Ich fühle mich. Intro, Outro. scheißegal. Ich fühle mich so, als würde ich in die Schule gehen. Mit einer Mappe, ey, vorbereitet. einsame Sternchen. Im Prinzip, was müssen die Leute machen? Sie schauen sich Bilder an von Creator. Ein Song, den dazu einfällt, Jalla Abfahrt. Das sind Jungbürger. Jungs, chillt's mal ganz. Ganz kurz. Schaut ihr viel YouTube? Bisschen, ja. Bisschen. Twitch? Ja. Der erste. Welcher Song fällt euch dazu ein? Dieses, wir sagen ja zu M.D.M.A. <lacht> <lacht> weißt du, was ich meine? Nein. <lacht> ja. Das ist nicht, wenn du eine ich will kein, Problem, kein Problem, dann komm ich vor Ich komm nicht allein, denn ich, ich, ich hab Stoff. Stoff und Schnaps. Ja. Direkt zum Junkie geworden, man kennt ihn. 1,80 groß. Ja. Welcher Song fällt dir dazu ein? Du schaust dich, ich Du schaust dich. Komm. Why always, me? Why always Me? Ja. Uh oh. Du bist ein Macher. Sehr cool. Wir gehen weiter. Es gibt gar nichts. Das ist Sydney. Sydney. Was ist Sydneys Song? Ich weiß nicht. Ich, ich weiß bin nicht. 18. Komm vorbei. Komm vorbei, wenn du dich draußen. Du kannst dich mitnehmen. Die machen relativ viel im Dschungel, rennen herum, entdecken neue Sachen. Welcher Song fällt euch dazu ein zu den zwei? Ich weiß nicht, irgendwas von Itchirin. Irgendwas von Itchirin? <lacht> ich weiß, das ist rassistisch, aber ich. Nein, warum? Okay. Wer ist das? Mitglied TV ungespielt. Um das sind zwei von ja, ja, Das Se sind zwei Leute. Ja, ja, das sind zwei. Die sind Zwillinge. Die haben bei Seven Moses Wild mitgemacht, falls du das kennst. Nein, Nicht? Ein Kombat Ronesson. was fällt euch dazu ein? Äh. Irgendwas für Moneyboy. <lacht> ja, ich, ich kenne nichts von Moneyboy. <lacht> Aber Moneyboy kommt nicht. In den Kopf. Ja. Ich Nein, nicht. Money. nicht ganz. Irgendwie muss ich an Eminem denken. Wieso? An Eminem? Ich weiß nicht wieso. Ich glaube, wir haben ihn gefunden. Der größte Lyris ist unserer Zeit. Keine Ahnung. Der hat sicher viel Geld. Ja, ja, er ist, er ist privat hier. Ron Nissen. Wer sind die? Er ist auch ein Influencer. Was, was sollen wir jetzt genau machen? Welcher Song fällt, mit welchem Song würdest du jetzt ihn beschreiben? Meine Moves. Wie geht der Song? Ähm. Leonardo. Wer ist denn die anderen? Nein, Ninja Turtles. Da Vinci heißt keiner. Leonardo, Donatello, Raffaello. Wie heißt, wie heißt? heißt auch einer Raffaello? Ja. Einmal, wir liefern heute Essen aus. Können wir das im Kollektiv einmal hören von euch allen? Wir liefern heute Essen aus. Aha, so gehen wir zusammen. Ja, ja zusammen, auf drei. Wir liefern heute Essen aus. Wir heute Essen aus. Und du bist der coolste Miam lieferant <lacht> Danke dir. Ciao, ciao. Ja. Haut's rein. Der König. der König. Der der ja, Songs. kenne ich nicht. In welcher Song wird dir allgemein zu ihm einfallen? Wenn du ihn so siehst, in seiner vollen Pracht, bisschen verschobenen Körper, ja? Etwas Lautes. Etwas <lacht> bin ich zu laut? <lacht> Etwas Lautes, schön. gut. einen anderen Fall. ich mal einen König. Knossi. Knossi. Alge, Alge, Alge, Alge, Scheißglosse, Drecksglosse, Alge Alge, Alge, Alge, Alge, Alge, oh baby, Alge. es ist Knossi, GG. Von Jesus? Ja. Monte? Nein. Welcher Song wird? also wenn du jetzt die zwei mit einem Song beschreiben müsstest, welcher wär's? Irgendetwas mit einem kriminellen Text. Deinem Kriminell, komm mal um die Ecke, was für Beef, denn bei mir ist alles echt, was du siehst. Dein Kriminell. Starlit Nova, was will ich da sein? Dua Lieber. <lacht> Dua Lieber? Ja. Aber okay. also ah, jetzt, wo du sagst, ja. Bisschen. Ja. ja okay. Was für ein Lied? Dieses I don't give a fuck. Sascha, oder? Sascha, äh, aka. Äh, unsympathisch halt. Aber er sieht aus wie. Bruder. Wie ein Lauch, keine Ahnung. Wie, <lacht> wie Tretman. man, ja, klar, klar. Welcher Song würde ich dazu äh. einfallen? Zu ihm. Einfach so als Person. Die Wirkung, die so Yo -Yo. Wen haben wir hier? Kenn ich nicht. Gar kein Problem. Macher. Niklas Wilson Sommer. Rechts wieder. spielt bei Bayern. Kennst okay. du nicht? Der, spielt bei, der war letztens bei der 7er Straße. Ich kenn den. Den kennst du, ne? Nee. Welcher Song fällt dir dazu ein zu ihm? Song? Song. No Starless, Da, da, Mann. wunderschöner Mann. Egal. Drymax. Das, ist das ein Künstler oder grundsätzlich? was? Ist ein Influencer? Eis als, als Baby. Eis als Baby? Mhm. Ein Boxer, ne? Auch nebenbei Boxer, hauptberuflich. Wir nehmen euch. Ne? Nehmen wir einen Ron Ronnison. Was fällt euch dazu ein? Der ist lustig drauf. Der ist lustig, ne? So als wäre er immer auf, auf, auf, auf Schnee oder so. Er ja. ist immer auf Tornados. Auf Tornados? So. Bei ihm ja. dreht es immer. Er sieht ein bisschen aus wie mein Chef. Er hört so ein bisschen an deswegen, ich weiß nicht. Bei Schlager ist er glaube so nicht. Er hört so österreichische Songs so. Shiffon, Shiffon, hula was sagst du denn? Shiffon. Ich weiß nicht, ob sie liebens sind. Ihr müsst ja nur Streamer, Songs, ihr schaut euch Personen an und sagt Songs dazu, die euch einfallen. kennen keine Songs. Songs kennt ihr keine? das ist aber unsympathisch. Kann man keine Musik hören, also das ist das ist, das ist ist er. Er ist jemand, unser Trimax, das einzige Lied, was mir dazu einfällt, ist Lost von Frank Ocean. Er hört einfach keine Musik. Hey, like lost. Lost er, wirklich, das ist das Komischste auf der ganzen Welt. Jetzt was auf der ganzen Welt. Er wollte unbedingt Er wollte sein. unbedingt ins wollte... da muss, süde da muss mich ja nicht umrammen. So, so, so. Da, mu stop, stop, stop, stop. da muss er oh, mich ja nicht. Okay. Sing. Sing. Sing. Ja, ja. Karaoke. Okay, ja, ich kann da jetzt Beats vorsingen. Ein Beat, der zu Starlet Nova passt. Auf 3, 1, 2, 3. Super, dann sag ich danke. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Geistreich. <lacht> Athletisch. George Clooney. George Clooney. Yeah. Clooney. Knossi, unser George Clooney. Mm. Wie Ein Song, der dir dazu einfällt? Ein James Bond Song. Ein James Bond Song, mm. ja vom Körper her, ne? Mm. Kommt schon hin. Machen wir Skyfall. Skyfall. Äh, yeah, Wie yeah, geht skyfall. skyfall? Singen wir es gemeinsam? Mm. Let the sky yeah. lady crumble. Ja, yeah, noch vom Körper her. Auch die Brille, die Szene. Stimmt, gebe ich euch vollkommen recht. Reefed. Sehr cool. Ja, ja Welcher Song fällt euch dazu ein? Zu ihr? Antonia. Ich weiß, ich weiß, sie ist so eine Kunststudentin. Sie Eine mit, Kunststudentin? Sie wird eher so Young Horn hören, aber ich kann... Ich kann ja. Aber ja, es, es ist so. glaube ich ein guter Call. Ich glaube, so. sie hört wahrscheinlich Young Horn, ja? Aber ich glaube, wenn, so wenn sie so feiern geht, hört sie so... Move la carreira, cha cha, move la <lacht> Puppet like it oh. don't you know, pump it up? Ich bin auch vielleicht der einzige Albaner in der Welt, der ihm nicht helfen kann. Ich habe zwei linke Hände. Bei der Ecke hat sicher nicht funktioniert. Was? Bei der Ecke hat es sicher von die Ecke funktioniert, oder? Sowieso. Sure. Die Ecke ist perfekt. <lacht> Keine Chance. Keine Chance? Ja, aber ja. Schau. Sure. Welcher Song fällt euch zu dieser Person ein? Montana Black zu seinem Besten. Wow. Wow. Boah, 2013 Holster stars 187. Sehr, Sehr ja, stark. natürlich, wer Monte Und sie schreit. 180! <lacht> Die zwei Jungs. Ja, gut. Mörder. Da. Ja. Was fällt euch dazu ein? Mörder. Mörder. Singen wir mal. Alle Freunde machen jetzt auf, auf Mörder, Mörder, denn der Freund, dessen Freunds bester Freund, hat dein Ballermann. Was machen diese Pisser hier eigentlich? Eine Kugel in dein Körper. Okay, Super, warte. 10 aus 10, 10 aus 10. Ganz kurz, Mrs. Bella. Oh, Keine welcher Ahnung, da naja, also, ja, kennst ja, du die? Ja, von NSV, ich war <lacht> <die> nie auseinandergesetzt. <lacht> <gesagt>. <lacht> ich hab euch gesagt, ich mach sie mir klar, sie ist eine 10 von 10. Startest du? Puh. Welche Laune ich Welche Laune? Die Laune, wenn ihr die Laune habt? Uh, sauf sport balance <lacht> Ja. Aber den. wie geht's? South-Sport-Balance, so wie in der Kreisliga. Ja. Ich meine, Kinder, sie sind wahre Überflieger. <lacht> <Oder irgendwie> so. <lacht> <lacht> was soll jetzt Sie sagen? So? Sie, sie sollen singen. Nein, ich singe nicht. Bin sie nur ein Bier verkaufen Na. heute Bier. Na, was? Wir verkaufen, ja. Bier. Wir verkaufen heute Bier. Wir verkaufen heute Bier. Sehr gut.